Machen Sie sich glücklich. Bleiben oder werden Sie wieder verliebt. Das ist tatsächlich möglich, denn Sie müssen nicht warten, bis Amor, der unberechenbare kleine Kobold, entscheidet wann und ob er mit seinem Pfeil Sie nochmals die Verliebtheit erleben lässt. Sie haben Glück, dass Sie nicht hoffen und bangen müssen, ob die Verliebtheit Ihnen auch noch morgen erhalten bleibt. Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt wissen, wie man der Verliebtheit ermöglicht, lebendig zu bleiben oder eine Chance gibt, wieder aufzublühen. Auch wenn Sie eine Zeit lang etwas zu welten begonnen hat. Und wenn Sie die tägliche Frage nach dem schönen Beziehungsmoment des vergangenen Tages zu Ihrem täglichen Vorsatz machen, kann ich Sie gerne mit meiner Couple Coaching Internetseite unterstützen. Ach ja, und übrigens. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, das Glück in seiner Beziehung aktiv zu unterstützen, als jetzt. Also nutzen Sie den Link unter dem Video zu meiner Hilfeseite und machen Sie sich glücklich.